Willkommen zu einer neuen Folge von F1 2018 Ja, ich bin P20, der gute Rocky ist P8 Wir können mal kurz schauen, was die KI macht Man sieht hier, Aber wir sehen... ich bin der einzige auf Mediums Aber was wir sehen ich, Oder was man sehen könnte, wenn man beide Bildschirme jetzt hätte meine Strategie ist du, du so um die 13-14 Sekunden langsamer, weil ich auf den Supersoft fahre. Aber mir dauert die 2Stoff 42-27. Ich weiß nicht, was du bei dir eingestellt hast, das ist die 2Stoff. So. Wie viel Benzin hast du mit? 28 Runden. Dann sind es bei mir 32, äh, 42-36. Das ist strange. Cool. Das heißt, ich muss jetzt richtig Gas geben, um Punkte zu holen in dem Rennen. Ja, und bei wobei, mir einfach, ich denke... Wobei, so. ich muss bedenken, ich die anderen müssen ja auch alle eigentlich nahezu auf Supersoft fahren. Ja. Die fahren eh diese Strategie. Und auch im hinteren Feld fahren viele diese Strategie vermutlich. Es fahren einige Supersofts hinten. Das kann man euch hier nochmal zeigen? Ja, relativ viele. Also, also der einzige, halt ich kann dir mal sagen, wer nie, wer, wer, der einzige wer der gefährlich wird, ist Hamilton. Und Perez, die mit Softs fahren. Aber ansonsten... Ja, aber die können nur eins noch fahren. Herr ja, Meicher, ja. die sind am gefälligsten. Der Rest hier hinten ist eh nicht gefällig. Bei mir, ich gehe einfach auf die Mediums, einfach aus dem Grund, ich will mich aus dem Tumult der ersten Runden raushalten. Ich will da hinten dran fahren und sagen, ja, zerstört euch da vorne. Ich fahre mit meinen Mediums und mhm. mein eigenes Rennen. Ich würde dann sagen, wir starten mal. Ja, ich habe zwar gerade noch eine Geschichte im Kopf, aber die. Äh, die kannst nicht. du bei der Aufwärmrunde erzählen. Nein, die beziehe ich auf das letztjährige Rennen, also das war 17 er Koop, die noch irgendwann erscheinen wird. Was Anti-Stall-System aktiviert? Was willst du mir damit sagen? Du hast äh, den Gang nicht drin gehabt, oder die Kupplung nicht drin. drin. Halte die Drehzahl Start beim Start, wir so. wollen schließlich nicht stehen bleiben. Ich habe mit dem auch ein bisschen verändert jetzt für die Mediums. Ich war mit ich etwas auch, mehr. Ich hätte auch noch die Flügel ändern können fürs Fußrennen. Okay, das Rennen wird also ein pures Pushen, Pushen, Pushen werden. Mhm. Und für mich heißt es, ich fahre hier ein Sonntagsrennen, fahre hier entspannt hinter Hamilton her, hoffe, er ja, räumt mir das Feld frei. Jeder rein. fährt ein Sonntagsrennen, Son Rennen sind immer Sonntags. Du weißt, wie das gemeint ist, weil, <lacht> Schau mal, Hamilton ist vor mir, ich hoffe einfach, der räumt hier alle weg, <lacht> Stroll. Sirotkin alle. Und ich fahre mit dem Medium hinter ihm her und freue mich, dass das Feld frei wird, wenn er kommt. Ich habe gerade gemerkt, dass mein Auto noch ein bisschen instabil ist, deswegen schalte ich hier noch deswegen dazu und deswegen dazu und dann ist es doch schon alles viel stabiler. Was machst du da bitte? Ich spüre ja meinen Reifen auf. Ja, aber das fällt hier hinten, bleibt fast stehen. Die sollen kalt Reifen vorne haben. Weil eigentlich habe ich ja meine Leviten in Russland gelesen bekommen und gelernt, ich sollte nicht auf den härteren Reifen als die anderen starten. Aber ich denke mir, ich, ich bin... Oh Gott, Hamilton, ich bin eh hier hinten. Mir kann nichts mehr passieren. Vor dem eine. Rennstart ist Lucky Boy raus mit der, wegen der Kollision <lacht> fast. Hamilton ist auf einmal stehen geblieben. Das ist das, wäre noch skurriler als das, was jetzt beim Willer damals gemacht hat, als er sein Sieker hatte und dann in der Auslaufrunde der Ehrenrunde sein Auto zerstört hat. Das hat Vettel auch schon geschafft. <lacht> er hat es aber komplett selbst gemacht, hm? aber er ja, war es da komplett selbst schuld. ja Vettel auch, er ist ins Tor reingefahren Lass mir mal so stehen ich bin mir da nicht ganz sicher doch, das sagen selbst die Experten es war Vettel <lacht> Welche Experten, hörst du dir bitte an? Die, die, diese äh, Hamilton, das... bist du behindert? Hamilton hat hier gerade das Bremsschild kaputt gefahren ich glaube der kann nicht mehr Auto fahren hier der konnte es noch nie ja, hast eigentlich auch recht Jetzt ja, zum Beispiel Mark Surer, David Coulthard, wer jetzt noch alles gesagt? Paul Girester. gerade der jetzt zählt für mich. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Position. Dann Alexander Wurz. Ah <lacht> Wurz. Okay, <lacht> ja, wenn, man, wenn, wenn Wurz das sagt, dann nehme ich mich ernst. Ja, so bei Benzin sparen kann ich eh. Mache ich jetzt auch in der ersten Runde. Ich will mich hier in, er in den ersten Kurven SS aus allen Kollisionen raushalten. Deswegen fahre ich hier schön entspannt und langsam los. Ohne Problem. Oh, Hülkenberg, ich wollte eigentlich nicht so viel überholen hier, aber das Geschenk nehme ich gerne an, die Williams zu kriegen, weil es eh die sind, die mich am meisten aufhalten werden. Okay, Serotkin habe ich jetzt einfach mal wieder durchgelassen. Sicherheitshalber. Okay, was fahre ich jetzt für eine Strategie? Schaden? Ja, Hülkenberg hat... Ich, der war erst weg und auf einmal hat sie doch noch abgebremst. Das hat mich gewundert. ein Auto ist so verdammt instabil. Ich weiß einfach nicht, was das Problem ist. Das kommt einfach mit den harten Reifen nicht klar. Ich steche mal rein. Gegen der, sie Flügel, der Flügel ist äh, ähm, hier orange. Ja, ich will. Probier vielleicht erstmal ein bisschen weiter zu fahren. Wobei, ja, du, ich musst, mir nee, halt. du, du musst eh rein in den ersten drei Runden. Dann ist es ja wurscht, ob du jetzt oder in zwei Runden reingehst. Ja, ich wollte eigentlich in Runde 4 reingehen. Bestätigt, du kannst doch Musst du wissen, kannst rein. doch weiterfahren. Track Position ist halt gegeben aktuell. Ja. Naja, aber die ziehen vorne weg und wenn, wenn die werden sich ja erstmal aufhalten jetzt am starke Tummel, dann habe ich freie Bahn. Ja. Also gehst du rein oder nicht rein? Ja. Oh, Ocon geht da weg. Überhol nicht, ich lass dich jetzt vorbei, während ich in die Box fahre. Ausgezeichneter Ich bin so froh, dass ich Sirotkin hinter mir habe. Der ist zwar auf Ultrasoft, äh, super Soft aber der kommt einfach nicht klar. Oh Gott, jetzt ist er dran, jetzt ist er dran, jetzt ist er dran. Ich muss in ja, die erste Kurve jetzt... Kampflinie fahren. Oh Gott. Ey, da ist da ist ein Renault ist ein rückwärts Renault, gefahren ja. auf der Strecke. Und ich Nein. hab gerade Hamilton seinen Flügel abgehakt. Los, fahr jetzt! Weil es hier zu einer stärkeren Kollision zwischen uns dreien kam. Ich muss ist mal überprüfen seins ob... auf jeden Fall. Ja, es seins. Bei mir ist noch alles ganz. Aber das hat uns alle hier Zeit gekostet. Boxen Ein Boxen-Stop noch mit dieser Strategie. Oh Gott, aber ich habe einfach keine Traktion über mein Auto. So schrecklich. Der Medium ist kein schöner Reifen hier. Ich werde ihn aber fahren, wenn der Soft nicht lange hält der Soft müsste theoretisch bis Runde 14 halten, dann könnte ich zweimal Soft fahren. Yeah. Ja, eigentlich müsstest du mit Soft Soft durchkommen sogar, wenn du Glück hast. Das war ja auch die normalstrategie. Strategie. Mm. Oder ist halt jetzt... Zwei Runden mehr auf den, auf den uh, Softs fahre. Ja und komm Hamilton, Pro ich lass dich durch. Zusatz fahre ich eine Runde mehr auf den Soft. Ich habe jetzt einfach und Hamilton passieren lassen, weil es hat keinen Sinn. Ich will mich halt nicht hier battlen, ich will hier ein ruhiges Rennen haben. Ich habe jetzt halt gehofft, dass jetzt am starke getrommelt, die, die relativ viel kämpfen los, und los, los, sich aufhalten auf und ich dann irgendwie noch rankomme, weil ich das freie Fahrt habe. Das Traurige ist, dass meine einzigen Kontrahenten, die hier meine Pace fahren, die Williams sind. Aktuell aber sieh mal, du bist dennoch vor vor den Williams und anderen. Ja, seins, weil er einen Unfall gebaut hat. Und deinem Teamkollegen. Ja, weil er einen Unfall gebaut hat. Und sonst sind nur die Williams und die attackieren mich das am das laufenden der Band, der Band und schau mal, wie weit das restliche Feld von mir schon weg ist. Hamilton habe ich einfach durchgelassen, weil ich keinen Bock mehr hatte, mich zu verteidigen und irgendwann in der Wand zu landen. Ich habe meine Rechnung mit dieser KI schon abgeschlossen. Irgendwann kommen ja auch die Führenden, da kannst du die aufhalten. Tu ich nicht, ich lasse die alle durch in diesem Rennen. sag's du, ich will meine 5 Punkte mitnehmen, ich will hier nichts mehr für Haas holen, die waren nicht nett zu mir diese Saison. Auto verloren. Abgeflogen. Ja, aber irgendwie gefangen. Also ich habe nachfolgiert und alles. Aber das Schöne ist, jetzt hat sich Sainz eingemischt und der Battlegrad gerade ein bisschen mit denen, Williams. Das heißt, ich kann mich leicht absetzen hier. Weil man muss halt auch einfach sehen, Sirotkin fährt hier mit Supersofts, ich fahre hier mit Medium. Da ist klar, dass der etwas schneller ist und attackiert. So, ich fahre jetzt mal ein bisschen in den Minusbereich. habe gerade in der Löffelkurve etwas das Auto verloren. Ich muss sie einfach hochstellen. Die Williams, die sind viel schneller als ich auf der Geraden. Ich weiß nicht, was mein Problem ist, aber mein Auto ist einfach nicht so lahm. Ich fahre hier wie ein McLaren. Mit Honda. Ich weiß, ich habe am Start instant... Äh ja, sein sie überholt, weil der einen schlechten Start hat. Ich hatte auch zwei überholt, obwohl ich eine gute Sekunde weg war vom ganzen Feld. Ich habe gelernt, ich verteidige innen. Ich war das, was du im Quali gefahren bist. Was fährst du aktuell? 34 2. Dann fährst du zwei ja. Sekunden schneller als ich pro Runde. Und ich hatte noch den Abflug in in, in Ja. Du bist natürlich viel schneller als ich. Aber dich werde ich nicht durchlassen. Aber ich fahre natürlich auch, auch noch auf einem Satz weicher. Äh, ja. Ja, aber das sollte nicht zwei Sekunden bzw. drei ausmachen, weil ihr ja sogar noch einen Abflug hat Ich muss mich zwar hier verteidigen, was ungefähr einem Abflug gleich kommt. Aber mehr auch nicht. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 16,9. Aber meine Pace ist so ja, beschissen, ich habe einfach keine Taktik. Etwa Taktionen. eine Sekunde hat es gekostet, wenn ich mir jetzt den Sektor 1 anschaue in dieser Runde. Also etwa drei Sekunden schneller. Aber bedenk einfach, deine Zeit ist an sich schon 13 Sekunden schneller oder so, obwohl ich eigentlich die bessere Pace habe. Und die Pace wird ja, zumindest wie es scheint, auch ein bisschen mit eingerechnet. Ja. Das Rennen ist für mich verloren, ich muss natürlich auch noch Flügel wechseln. Wäre ein Wunder, wenn ich noch vor dir landen würde in dem Rennen. Nee, ist es nicht, aber. Ja, ich werde trotzdem mein Best geben. Ach komm, jetzt schon wieder Sleiß, Sirotkin. Jetzt hau endlich ab, ich habe keinen Bock mehr auf dich, Sirotkin. Lass mich einfach in Ruhe. Ich will hier Nobody ohne Kontraen. Das ist witzig. Ich wünsche mir in jedem Rennen kontra aber jetzt würde ich gerne endlich mal ein Rennen hier. in Japan Rennen haben, wenn es geht. Eine ich will ja einfach alleine meine Runden fahren. Ein Rennen in Japan kann echt langweilig und monoton werden ohne Gegner. Aber es ist aber schöner ohne Gegner, weil man sich dann zumindest konzentrieren kann, sein Auto nicht in die Wand zu schmeißen. Ich habe hier jede Kurve Angst, dass mein Auto gerade abfliegt, ohne dass ich es merke. Weil mein Auto so verdammt instabil ist. Das macht nicht wirklich Fun mit dem Auto hier. Ich hab das Setup so verkorkst, dafür bin ich selber schuld. Aber ja. Ich fahre da immer meine sichere Strategie. Das Auto. aber das, das Problem ist, ich habe alles auf Stabilität gestellt, aber das, ist aber, das ist aber alles andere als stabil. Ihr dreht in fast jeder Kurve das Heck weg. Ja, das bei mir leider auch. Der Fall liegt vielleicht daran, dass es eine Art Naturstrecke ist. Hm. Ich glaube, das liegt noch nicht mal wirklich am Seller, das liegt einfach. Oh! Sirotkin wird überholt! Danke! Nein, jetzt habe ich Stroll hinter mir, der hat auch frische Reifen. <lacht> ja, da geht verknickt. Sirotkin ist auf 18. Ja. Sirotkin muss, hat wahrscheinlich abgenutzte Reifen langsam. Okay, O'Connor ist in der Box. Genauso wie Ja, ist, Werk. ist nämlich auch super software. Ja, ich komme an den beiden vorbei. Ich bin auch an den, unseren ärgsten Kontrahenten vorbeigekommen, das ist wichtig. Aber die KI fährt vor allem sehr, sehr lange mit den Supersofts. Das war, war ja uns Ja. Kannst du mal schauen, auf was die fahren? Ocon und so. Medium Soft. oder Soft? Soft, okay, dann kann er zumindest nicht durchfahren. Das ist wichtig. Ah, meine Pace wird langsam mal besser. Ich habe mich langsam gefangen. Und sagt dann, und fährt ins Skis. Aber ah, ich habe ja, mich gerade langsam wirklich gefangen. Oder du fährst konstant in Skis. Nee, nee, aber ich habe mich gerade wirklich von der Pace her gefangen eigentlich. Ich habe nicht mal eine halbe Sekunde gefunden im ersten Sektor. Ich war nur zu übermotiviert. In die schnelle Kurve reingegangen. Das, das hat mich rein. leider meine 1,5 Sekunden aufs Draw gekostet. Ah, Zumindest macht Sirotkin rotkin hat richtig gute Arbeit gegen Seins. Ja, also das Sirotkin mindestens... macht jetzt in den Sirotkin. Okay, es hat mich 10 Sekunden so, nicht, sicherlich gekostet. Wieso was passiert? In der HANA habe ich mich dann rausgedreht irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Mhm. Charles war wieder auf einer neuen persönlichen Bestseller unterwegs. Das ist natürlich auch noch schlecht für meinen mein Delta. Dann ist... Ja, sieht nicht gut aus. Seins geht rein, den solltest du sicher kriegen. Ja. Oh Gott, 9,5 Sekunden hat es mich gekostet. Dieser blöde Dreher. Oh Mann. Ich, ich komme hier noch nicht mal dazu, wieder mein Benzin umzustellen, so attackiert er mich hier. Ich glaube, ich komme gerade so vor Seins raus. Ja. Ja. Oh Mann, ich hätte 10 Sekunden weiter vorne sein können, hätte ich mich nicht weggedreht. Und sein ist natürlich jetzt kein Gegner in dem Rennen. Ja, der war ja so, so gesehen letzter. Ja. Und vorne fährt das Feld auch ganz gut weg. Und leider sind nur so wenige reingegangen, weil der Rest, den werde ich leider, der wird leider vor mir rauskommen. Ich fahre gerade ganz schöne Patzer rein. Mich nicht freuen, wenn du vor mir Ja, das ich ist schon passen. drin für mich, theoretisch. Aber... Ach so, vor dem Boxen stoppt, das glaube ich eher nicht. Wobei, ähm, der war hinter Rotkin. Und dann, wenn du also nicht aufholst... Hä? Ich habe mich außen auf dem Körper auf den Spoon gedreht. Das ist mir noch nie passiert. Brandon Hartley vorbei. geht in die Box. Das ist meine Hoffnung. Ich krieg Brandon Hartley. Yes. Man mehr glaube ich, dass irgendwie was am Lenkrad okay, nicht stimmt Abstand oder, so. beträgt eins, oder einfach die Strecke beschissen ist. Ich finde, die lässt sich nahezu nicht fahren hier in dem Spiel. Ja, aber es es würde halt Sinn machen, weil jetzt sich das Lenkrad auch anders anfühlt, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch wirklich nur wegen der Strecke. Wer weiß. Weil im Qualifying hast du zwar auch gesagt, dass es sich anders anfühlt, cool. aber bist trotzdem gute Zeiten gefahren. Ja ja, ich habe ich hab wirklich zu, zu kämpfen gehabt. Ich habe in der Runde 6,5 Sekunden verloren wegen dem Spoon-Dreher. Wie kann man sich außen auf dem Körper ins Spoon drehen? Weißt du was das witzig weiß, ist? Das geht. Ich empfehle dir mal die SS mit Mager zu fahren. Ich habe gerade persönliche Besten ersten Sektor mit Mager. Muss, muss ich sowieso, weil mein Tank leer ist. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall letzter und hinter hinter Seins gelandet vor die Rotgen. Oh, warte was? Die Rotgen warum bist du aus super soft? Nochmal? Ja, das ist die normale zwei Stop die mir empfohlen wird. Neu. Super war soft, super soft. soft. Runde 7 ja. Runde äh, und dann 8 Runden später nochmal. Ja, vermutlich eine 2 Stop, wenn man die Reifen frisch hat. Ja. Stroll versucht Mutter mich entlang. in die 130 R zu überholen, dieser Spa! Status Teamkollege. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 23,4 23 Sekunden Sekunden. Ich habe gerade den Fall, den ich noch Letzte nie hatte. Mein Rundzeil es geht leer. Ich habe 23 Sekunden auf den Rückstand. Hätte ich die beiden Fehler nicht gemacht, wären es 7 Sekunden statt 23. Ich habe gerade meine persönliche Bestzeit die Runde gefahren und da steht ein Auto. Da steht ein Auto, das war, das war Hamilton, glaube ich. Hamilton ist raus, wenn ich richtig gesehen habe. Ich kann es aber nicht wirklich beurteilen, Da stand auf jeden Fall ein Auto in der ersten Kurve geradeaus. Kann mal gucken, würde mir gleich sicherlich angezeigt werden. Ja. Ja, Hamilton. Schön. Der war nämlich mein ärgster Kontrahent auf der 1 Stop. Und eigentlich war es ein guter Zug von mir auf die Mediums zu gehen, weil ich dann genau gleichzeitig mit den ganzen 2 Stopplern wieder reingehe. Das heißt, ich kann sie auch noch aufhalten. Also eigentlich war es ein guter mein Zug. Mein größter Feind in dem Rennen ist die Strecke und das Auto. Ich habe nur Angst, dass Roy mich irgendwann abschießt, weil er schneller ist als ich. Traurig, aber wahr. Williams, die glaube ich drei Sekunden langsamer okay, Stand als beträgt? ein. 4 Pass. Sekunden. Ja, aber du brauchst auch nichts sagen. Ja, aber ich habe Fehler gemacht. Ja, ich bin ein Dauer, äh, ein, ein, ein unendlicher Fehler bin ich. <lacht> ein Fehler ohne Ende. Und mir geht immer weiter mein Benzin aus, das ist nicht witzig. Ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Oh Gott, nein, wollen nein. Du, bald etwas Gut. An du hast verstanden, dass du abbremst, wenn ich dir ins Auto ziehe. Nein, das Stroll, ist jetzt Auto. nicht in den Esses überholen. Ey, ich kann das Rennen glaube ich nicht durchfahren. Wieso? Ich hab den gebrauchten Soft, das ist der aus dem Quali vermutlich. Dann geh auf die Mediums. Das Auto hinter dir fängt an. etwa drei Zehntel zurück. Das geht schon, du musst dich mit den Mediums einfahren und dann sind sie richtig gut. Dann sollte ich aber auch jetzt damit reingehen. Ne ne nee, erst Runde 16, sonst wird's knapp. Solange schaffe ich sowieso nicht mehr im Soft. Nein, nein, nein, halt 16 Runden fahren mit denen, das heißt noch eine Runde. andererseits wenn ich auf Soft fahre es gibt für mich nur noch die Möglichkeit nach vorne in äh, nach hinten hin abzuwehren. am wäre es für mich besser sogar na, sogar auf Soft zu fahren wie riesig einfach die Lücke nach vorne ist Ricardo hat einen Unfall gebaut in der 130er ist abgeflogen Ricardo ist raus Unfall er steht mitten auf der, er steht mitten auf der Strecke ich wäre fast reingefahren in ihn! Ich bin in den Punkten! Kannst ich du kann mal einen machen. Safety Car herbeiführen! Nee! Für dich erst recht nicht nach Abu Dhabi! Dann werde ich halt selbst dafür sorgen? Noch nicht jetzt! Ich hab... Das wird meine Strategie zerstören! Ich werde es herbeiführen, so schnell es geht. Unser Abstand zum nee, nee, nee. nee, nee. 9 ,9 Sekunden. Ich hatte in China auch ein beschissenes Rennen und habe nicht gleich versucht, das Safety Car herbeizuführen. Fahr erstmal ein bisschen weiter. Schau mal, es könnten noch mehr Unfälle ich mein kommen. Mein Rennen seit halt Runde 1 am Arsch. War in China auch nicht anders bei mir? Glaube ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Na, nicht wirklich. Doch was? Ich musste, hatte ja einen Schaden, musste rein dann gleich. Es war ein China am Arsch. Seit Runde 1. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,6. Was bei mir aber auch am Arsch sein wird, ist mein Benzin. Ich bin nämlich schon so weit im Minus, weil ich mich die ganze Zeit verteidigen muss. Ich will einfach nicht hier auf Mager fahren, weil ich sehe schon kommen, dass Stroll die Chance dann nutzen würde und in die 130 er reinzieht, wenn ich mal auf Mager fahre. Abstand zum so verrückt Kollege. wie der ist. 15, 7, ah, diese Runde muss ich's Fahr mit alten Mediums. Die okay, ich es riskieren. Okay, ich schalte hoch. Ich, ich schalt 1, hoch. Das ist 6, mir 6, zu riskant. 6, Stroll, du Idiot. Stroll verbremst dich in die Kurve. Das ist meine Rettung. Eine Runde mal. Und ich komme vor Bottas raus. Ja, ich bin vor Bottas. Nein, aber das geht auf Mediums, der Idiot. Ach stimmt, das ist ja ein Doppler. Vergessen. Aber einmal musste ich mich nicht in Kurve 1 verteidigen, das ist schön. Hey, schau mal, du kriegst fast Bottas. Ich würde an deiner Stelle noch nicht das Reduziere Rennen aufgeben. Ich muss doch eh noch mal in die Box. Ja, alle hier bei mir auch. Und ein Renault hat sich zerstört hinten. Oder vorne, oder wo auch immer. Schau mal auf die Karte. Ich schau nicht auf die Karte für den SS. Hülkenberg ist raus. Oder Seins. Ne, Seins ist raus. Er steht mitten auf der Strecke, vielleicht fährt gleich ein Ferrari rein. Von den führenden. Es steht da nach der 130R. Der hat sich wieder da zerstört wie Ricardo. Oh, ich bin so scheiße gerade durch Stegner gefahren. Nee, der ist komplett kaputt sein. Bin ich mir sicher. Hm? Ich glaube, seins ist komplett kaputt. Ja, und dann steht er aber erstmal noch auf der Strecke rum. Nicht das toll ja, Spiel. Der Strecke. Mhm. Nee, nee, der stand auf der Strecke hier. Hat man auf der Karte gesehen. Mhm. Holy shit, mir hat es gerade das dieser gezogen. Und Peres kommt vor mir raus. Aber alle anderen kriege ich. Peres hier der Siegkandidat. Und Ocon kommt hier sehr weit raus im Battle gegen Hülkenberg. Meine Rettung, die beiden. kann mir ja endlich los, mal ein los, bisschen los. Freiraum hier verschaffen abgeschlagen auf P1817 sei gut zu diesen Reifen, wir wollen das Rennen auf dieser Mischung aber wenn du Ende gut fährst kannst du dann noch Leute kriegen zum Beispiel die Williams und die ganzen hier mhm. bei mir die bei dir kriege ich nicht Schau mal, das Drawl ist indirekt zippter wenn du den kriegst doch, war gerade so. Alle müssen hier noch mal rein. Hinter mir fahren uns war da. Wir werden eh irgendwann an dir vorbeiziehen und dann ist es eh vergessen. Nö. ich fahre noch bis Runde 16 mindestens. Ja, was, wenn sie so eine Runde vor dir reinkommen? Ja, dann gehe ich halt auch die Runde gleich rein. Ja, aber dann bist du halt eine Runde später und der Zeit, die sich dich zu 99% überholen Holy shit, Ocon hätte mich hier fast in 130 er abgeschossen Ich glaube sogar eher, dass ich früher reingehe als die Weil die vielleicht nochmal auf Supersofts gehen wollen Da kommt Leclerc vorne Gleichzeitig kommt hier Ocon und zieht gegen mich rein und ich hole mir Leclerc irgendwie ja! Was war das für ein Manöver? Ich habe das gemacht, was sich Peres nicht getraut hat. Gegen Roger. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 33, Sekunden. Oh Gott, aber dafür verliere ich hier gleich 100 Preis in, in S das Auto. Weil ich hier mit Fettbenzin benzin fahre und es dann einfach 0. nicht möglich ist. Ich denke mal, du gehst gegen Runde 17 rein, oder? Okay. Ja, 16-17. Runde 16. Ich würde mal interessieren, was du auf Medium bisher gefahren bist. Ähm, 35,8. Hier muss ich gleich mal gucken, wenn ich längst über den Strich komme. Vielleicht noch eine halbe Sekunde oder eine Sekunde abziehen wegen dem Benzin. Mhm. Aber ich fahre gerade so einen Bockmiss zusammen, weil ich so rumrutsche. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 9,8 Sekunden. Würde mich nicht wundern, wenn Stroll uns alle jetzt hier gekriegt hat. Wirklich. <lacht> wenn Stroll sich jetzt meinen P5 holt. Nein, Leclerc, nein. Oh Gott, danke, Leclerc. Da hat er noch im letzten Moment gemerkt, dass die 130 eher nicht der richtige Zeitpunkt zum Überholen ist. <lacht> ja. Ich habe schon eine Runde Minus, das ist gar nicht schön. Eine Runde Minus, wow. Ja, ich kann nie runterschalten, immer wenn ich runterschalte, werde ich attackiert. Weil ja, okay. ihr ist auch am Ende. Ich halte, ich halte das im Gleichgewicht. Bei mir ist es nicht möglich, sobald ich einmal runterschalte, werde ich überholt. Ich muss so oft oh, hier gegenlenken auch. Liegt bei 29 mit alten ich verliere gerade eine Sekunde 1, pro, pro Sektor. Wie lang ist ein Boxenstopp hier auf der Strecke, weißt du das? Ähm, so 20 Sekunden. Warte, kannst du durchfahren? Ja, du kannst durchfahren. Ach Bullshit. Ich weiß nicht ob ich denkst, Ob du was? Ja doch, Sie rein. Ja, aber du, du kommst vielleicht sogar vor mir raus. Frag mal wie der Abstand zwischen uns ist. Ich bin bestimmt bei 35, 35 glaube ich. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ja doch, ich war zweimal mehr als du in der Box, musste Flügel wechseln. Hab so viele Fehler gemacht, wo ich Zeit verloren habe. Wirklich wird mich schwer, wenn es 50 Sekunden sind. Also, wenn du sehen wirst, wie beschissen ich hier fahre, dann wirst du verstehen, dass es drin ist. Ich fahre hier 37er-Zeiten. Trotzdem schade ich das nicht. Okay, Abstand zum Teamkollegen: 25. Gordon oh, ist die erste Kurve rausgefahren. Mit oh. alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 136,8. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,3 Sekunden. Zum ersten Mal kann ich mich hier etwas absetzen. Okay, Sirotkin ist reingegangen und jetzt habe ich wie vor mir, der aus der Box kam. Da kam der aus der Box, ich weiß es nicht. Und es sein Ich geh diese Runde rein. Bitte Leclerc verschone mich einfach noch in der letzten Runde. Tu mir einfach nichts an hier. Ich will einfach nur überleben. Also schieß mich bitte nicht in der 130R ab. Okay er hat mich verstanden, er greift mich an. Ja er hat wirklich nicht angegriffen. Wie hat er das verstanden? hat es mir zu viel verwirbelte äh, zu viel darüber, bitte, Luft. Oh Gott. Ja, Ocon geht gleichzeitig mit mir rein. Ja, die gehen alle gleichzeitig mit mir rein. Ich habe den perfekten Wir Zeitpunkt erwischt. Reduziere den ERS Einsatz. Jetzt macht einen Hammer Stop hier bitte. Ja, ich komme vor Ocon raus. Oh Gott, ich sehe aber ich dich schon kommen. Den du kommst vor uns Schmerzen raus. raus. Sage ich doch. Nein. Doch, schau mal. Ich darf noch nicht beschleunigen, ich darf jetzt erst beschleunigen! Nein! Mein Plan okay, hat geklappt! Und du hast geplant! Die schon das, war die Karte. das war alles geplant! Das war alles geplant! Ja, mich angelogen, du scheiß Teamkollege! Ich sagte, ich säbel dich ab. Wenn ich ich habe ge hab gesehen, wie der Abstand pro Runde 4 Sekunden geschrumpft ist auf meinen, auf meinen kaputten äh, Softs und auch auf den Mediums. aber Bedenke, du hast jetzt bessere Reifen, ach, ach, also ja. ich glaube schon, dass du mich drei, knackst. Mal, drei Sekunden. Also mach's bitte nicht so, dass ich dich in die Wand klatschen muss. Denk an das Team. Denk daran, welche Position ich kriege, wenn die anderen in die Box da vorne gehen. Und du mich nicht aufhältst, sondern dem Team beiträgst und nur aufhältst. Also ich sag mal so, ich bin jetzt in der letzten Runde eine 32-4 gefahren. Ich merke aber jetzt schon, wie sehr ich auf dich aufhole mit dem Soft das Ich werde gleich meine Hand da weggehst. Planen. Ich es auch toll, dass ich eben auf Harty kein, e kein DRS bekommen habe, obwohl ich locker im Eisekundenfenster war. Oh Gott, ich muss mich jetzt auch noch gleichzeitig gegen auf stimmt, ein. auf der... G Ach nee, auf der gerade gibt's gar keinen. Ja. Gar kein Dings. Oh Gott! Oh mein Gott! Ich wäre ja gerade fast in die Boxenbauer gefahren! Ich hab das gesehen! Ich hab schon Rest in Pizza gesehen! Aber das ist mir schon total oft passiert während des Rennens. Ich hab's immer wieder Oh abgefahren. Gott, du Spaß! Der hat mir meinen Flügel kaputt gemacht. Ich hasse diesen Kerl. Ich hasse diesen Dreckskerl. Ja, jetzt kann ich die Esses nicht mehr fahren. Okon, du Spast. Ah, was war mit meinem Auto los? Ich habe nur gesehen, ich hatte nicht aggressiver rausbeschleunigt, das weil ich gerade auf dich aufgeholt habe. Und da hat das Auto aufgesetzt und hat irgendwie verzogen, habe ich recht? Ja. Ja, es hatte schon mindestens... Das habe ich eigentlich fast Aber jede ich habe Okon so ein bisschen den Flügel abgehackt. Ich bin sogar eben bei einer schnellen Runde die schnellste letzte Sektorzeit gefahren, von daher. Warte, wer ist vor der Stroll? Ja. War der gerade in der Box oder haben wir auf den aufgeholt? Der fährt auf Medium. Ich hole auf jeden Fall schön auf, wie es sich halt gehört, wenn man gegen den Williams fährt. Aber da fährt keiner mehr rein oder in die Box, oder? Doch, wir müssen alle noch. Okay. So, nochmal Verbesserung. So, jetzt schön rausbeschleunigen, damit ich ihn kriegen kann. Halt aber diese Schrecksekunde gerade. Die hatte ich schon so oft auch schon während des Polyfines. Komm schon, es muss doch reichen, ich hab dir es... Das klappt nicht. Aber Swole verteidigt zu stark und verbremst sich. Und ich habe ihn glaube ich sogar noch getroffen. Und der ist weit rausgekommen, weil, weil er richtig spät gebremst hat. Ich habe Ericsson jetzt auch vor mir auf P10, der fährt aber auf Medium. Der durch. Ja, Ericsson ist auf 1 unterwegs gewesen, aber der war auch ganz vorne zwischenzeitlich. Weil die anderen müssen alle noch mal. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 13,6 Sekunden. Aber man hat eben gesehen, Viertel hat eine 31,4 gesetzt. Ich war Zeit. Äh, während des Rennens teilweise schneller als das gesamte Feld und ich war gerade mal eine Sekunde langsamer als die schnellste Zeit die Viertel. Du hast und immer gesagt, Software. du wirst so viel Zeit verlieren, Idiot Ja, ich hab ich habe auch viele Fehler, ich hab einmal 6,5 Sekunden hier in Spoon weggeschmissen und einmal an der Haarnadel 9,5 Sekunden das sind ganze 16 Sekunden die ich weggeschmissen habe Reduziere den ERS-Einsatz, wir müssen die Batterie laden Ich habe in der letzten Runde noch mal mein ganzes Benzin äh, ausgegeben und auch in negativen Bereich gestellt. Einfach damit ich vielleicht vor dir rauskomme. Mhm. Es hat echt gerade so gereicht. Aber schade, dass das jetzt passiert ist, weil du hättest mit den Softs hätte ich jetzt ein schönes Battle gegen dich gehabt, denke ich. Ja, so habe ich einen Schaden wegen dem Drecks, Zumindest wurde er dafür bestraft und ist jetzt ganz hinten. Ich machte den Magnussen gegen Hökenberg. Und er ist mir auch hinten drauf gefahren, hat sich den Flügel kaputt gefahren. Das Problem ist nur, wenn du in den Markt bist, machst, holst du keine Punkte. <lacht> Im Gegensatz zu müssen Oh Gott, ich habe mich gerade fast weggedreht in den SS. Das ist einfach nicht mehr fahrbar mit diesen scheiß kaputten Flügel. Der SS. Yes. Der Rest der Strecke geht ja noch. Ich habe 14 Sekunden auf Ericsson. Ja, Ericsson, also auf der Strecke holst... 9 Ich wäre für ein Safety Car. Ich frage mich, wo ich gestanden hätte, ohne den Flügelwechsel. Mit einer normalen 2 Stop, sprich äh, soft, äh, super soft, soft, soft. Und mit den zwei großen Fehlern, die äh, hätte ich die nicht gemacht. Das wären 16 Sekunden durch, den, äh, durch die Fehler, die weg wären. Und nochmal so 6-7 Sekunden wegen dem Stop im Flügel wechseln aber irgendwie glaube ich doch nicht mehr dass die alle reingehen weil ich sie diese Runde geben muss war ja zwei 2 stop ich glaube auch nicht dass sie reingehen da sind die alle super soft medium gefahren die Idioten diese langweiler oh komm schon Leute ich will noch mal, ich will doch noch die Chance haben um einen Punkt zu kämpfen Platz 11 ist so undankbar äh, komm Höhenberg greif doch an ich mache hier immer weiter den Marken und schieß dich ab wenn du kommst Alter, Hülkenberg, der hat mich einfach von der Strecke gedrängt, der Idiot, ich, ich fahre dir in die Karre, Hülkenberg, bleib stehen. Safety Car ist auf der Strecke. Hülkenberg, Ey, der, der hat mich einfach von der Strecke gedrängt und jetzt fährt er mehr davon. Dieser Spaß, Hartley, du musst drunter leiden, Hülkenberg hat mich geärgert, du musst in der Wand ran. Bist du einfach 3, standen, Hartley? Sekunden. Ich bin ja. einfach schon mit einem Safety Car. Ups, oder da ist die Bremse, hartli Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die habe ich gerade verwechselt, glaube ich. Ups, oder ich habe wieder die Bremse verwechselt mit dem Gas. Ich habe nichts gegen Safety, kann in der Endphase kann man sich nochmal super soft holen. Mhm. Und nochmal, no, nochmal China 2.0 wiederholen. Was glaubst du, habe ich hier vor? So. Ich schau nur noch Team, mal eins, damit Okay, alle Supersofts fahren auf Mediums fahren. da vorne. Wechsel oh, ich oh aber Mann. auf die Supersofts, der safety Car kommt gleich noch. Ja, nee, das mach ich während des safety Cars. Ja, es, es, es, la es, es ist echt langweilig, wenn da jetzt nichts mehr passiert. Mhm. Aber heißt, ich glaube, wie kann es sein, dass beide sauber und beide McLaren in den Punkten sind? Also bei den Sauers okay, frage ich mich schon, aber mit denen. Wir haben ja viel äh, Downforce. Ach Sirotkin, mein Freund. Ja! Komm! Das muss Safety Car geben! Er steht in der letzten Kurve! Ich habe ihn dort zerstört! Da ist kein Platz mehr! Und! Und! Nein! Sie fahren durch, die Spasten! Du hast noch Zeit, um Safety -Car Jetzt kommen mal die Führenden und die wollte ich eigentlich nicht zerstören. Weil wenn ich jetzt einen Führenden zerstör, kriegst du einen Punkt. Das ist diese Scheißrechnung. Rechnung. Dude. Aber du hast die Chance, dass ein safety Car kommt, dass du dann erst recht selbst Ja. Ich würde in dem Moment an mich denken und nicht daran, ob mein Content, Kon den ich eh nicht mehr einholen kann, mit Ja, ich versuche hier gerade einen SS ein bisschen schmarrn zu machen mit dem ungefähr ich mache hier gerade ein eigenes safety car also ich spiele safety car oh Vettel ist gerade von der Strecke gefahren er hat nach dem es ist die kurve nicht gekriegt Vettel lass dir Zeit Vettel ist doch hinten oder Vettel ist jetzt wieder auf die Strecke gefahren oh, fettel ist, ist eine halbe Runde vor mir aber kein Wunder so viele so viel Schmarrn, der mir dazwischen gekommen ist in dem Rennen. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 11,9 Sekunden. Ich hab Schiss, die haben alle einen kaputten Frontflügel vor mir in 130 eher. Holy shit, das hätte fast gekracht. Ich muss da richtig vom Gas gehen. Also es sind nur noch 16 im Rennen. Ja, das war vor die ganze Zeit auch schon so. Ich bin mir sicher, dass da 17 stand. Zumindest als ich in die Box gegangen bin. Peres muss ich einfach durchlassen, das ist der Forst India Codex. Peres holt sich hier Platz 2. Das war der Forst India Codex. Peres muss immer geholfen werden. Wenn ich keinen Punkt kriege, dann kann ich ja auch rausnehmen. Weil dann müsste ich gucken, dass ich auch noch irgendwie hier bleibe. weil dann. Schau mal, die Ferraris kommen langsam in deine Richtung. Ich bin gerade auf der Bestzeit, auf einer persönlichen Bestzeit. Ich fahre die letzten Runden bestimmt 1,36 oder 37. Weil ich einfach nur noch Müll zusammenfahre. Schau, ja, du kriegst drei Kün. Das ist ein Punkt. Bedankt dich jetzt hier bei der Gottheit. Lucky oh mein Gott, der hat super soft. <lacht> Viel Spaß. Wieso habe ich so viele Fehler gemacht, Leute? Scheiße. Du wolltest einen Kampf um die Punkte. Hier hast du ihn. Der kann ja, kann ich. Ja, aber... Den nicht bieten, leider. aber Re ich hab's Auto verloren. Vettel ist vorbei. <lacht> super. Wobei super. wenn ich... Ich habe ihn abgeräumt, <lacht> Kaputt, weil ich immer. auf die Strecke gekommen bin. Ich habe zwar keinen Flügel mehr, aber egal. Hey, da, da ist ein Williams reingefahren. Rohrverstopfung. Rohrverstopfung, warum hänge ich so weit hinterher? Nein. Der Renault kriegt den Punkt. Nein. Warte, welche Position bist du gerade? Zehn. Scheißdreck. Oh Mann, jetzt muss ich doch wieder langsam erfahren. Das wie war meine letzte rauskommen. Hoffnung, dass ich, dass er irgendwie, dass er irgendwie einen Schaden kriegt oder kaputt. Mann, geht. Du hast du keinen Flügel mehr? Gar keinen mehr. Überhaupt nichts mehr. Gar nichts. Ach, scheiße, Hartli vor mir, sonst hätte ich jetzt einfach Gas gegeben, aber es bringt nichts. Also, Weiß? wenn ich Hürgenberg, wenn ich Hürgenberg für die, Rest, die restliche Renndauer hinter mir kann, dann ist das schon ein Wunder. Ja, ist auf schon Reifen. Neueren Reifen und er hat vor allem Flügel. Warte, sag mir einfach mal deine Rundenzeit jetzt. Die will ich nicht aussprechen. <lacht> doch, doch, doch, doch. Ich will wissen, ob ich noch eine Chance habe. Da bin ich ja noch den ersten Sektor relativ normal gefahren. 1,46. Nee, das schaffe ich nicht. Dann bremse ich hier die anderen Autos ab. Ich <lacht> fahre. Warte! Leclerc ist auch nochmal reingegangen. Ja? Aber Hülkenberg hat sich an mir vorbeigeschoben. Er sei froh 104 Punkte. Nein, Leclerc, ich muss dich abräumen. Du bist direkt hinter mir. Oder bleib hinter mir, auch wenn. Der überholt mich außen in den ist. Nee, dann schiebe ich dich von der Strecke. Der holt mich eh wieder ein. Lucky, ich krieg das nicht hin! Das Problem ist, die ganzen Autos sind durch, das heißt ich muss jetzt wieder Gas geben. Weil hinter mir kommst nur noch du und ich kann nicht, ich kann dich abräumen, aber. Das sehe ich mir für die letzte Runde auf. Wie gut das Raikön mich glaube ich schon überrundet hat. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich kann keine der Vollgaskurven mehr Vollgas fahren. Was soll das? Ich kann nur noch die Geraden Vollgas fahren. Oh, scheiße, ich habe hab auch einen kaputten Frontflügels Jetzt merke ich ja jetzt erst. Ja, Augen. aber dann, wenn du es erst jetzt merkst, dann kann es nicht so krass sein. Ich habe ein Doppelorangen. Deswegen ich merke doppel ich. Mein Lenkrad hat sich umgestellt. Oh, bitte jetzt nicht! Erinnerst du dich an. Äh, ich hab den Ferrari nochmal abgeschossen hier. Viel Spaß. Erinnerst du dich an Leclerc, den ich am Anfang der Runde äh, abgeräumt habe? Ja. Ins Kies. Und da erstmal 10 Sekunden stand, der ist wieder hinter mir. Am Ende der Runde. Ich hab den Magnussen gemacht. den Magnussen-Auto. Nein! Komm her! Okay, Egal! Alles oder nicht! Wir nichts. sind um einen Platz zurückgefahren! Ich seh' dich nur immer Kies, Hast du ihn getroffen? alles in Ordnung? Ja! heftig! Ja, ja, aber nicht so geplant, würde ich sagen! Ich hab... Auch, ich bin einfach gerade ausgefahren! Das Gute ist, ich krieg' dich zumindest. Das Schlechte ist, ich muss in einer Runde noch drei Autos abräumen! Ach, da kommt doch schon jemand hinter mir! Zeit. Da haben so viele Punkte drin gewesen. Ja. Oh, ich will sehen, was du mit Leclerc machst. Ich räume die alle doch ab. Kann man irgendwie in die Backcam schalten? Nö. Schade. So. Sag mal, wenn du was nächstes angreifst. Ähm, jetzt hat können. Ja, okay, war nicht so schön, wie ich dachte. Der geht in die Box? Oh nein, jetzt gehen die beiden in die Box, solche Langweiler. Du bist so ein Arschloch. Der ist gerade erst vor 3-4 Runden reingegangen in die Box. So, da muss ich Leclerc jetzt zerstören. Leck leer, mein Freund. Michael wechselt für eine Runde den Flügel. Er hätte eigentlich weiterfahren können, wäre schlauer gewesen. Nein, Verstappen ist schon durch. Weißt du, was es bedeutet? Die haben mich alle überrundet, die Spasten. Verstappen hat das Rennen gewonnen. Ich gönne mir jetzt einfach diesen Moment, an dir vorbeizufahren. Imaginär, danke, Spiel. Und das, ja. Wow. Ich bin auch kaputt. Was ist mit Vettel passiert? Der hat einen zerstörten Serotkin mitgenommen. Also, ich habe Serotkin zerstört und Vettel hat sich in Serotkin zerstört. Von Licklär. wie langsam fährst du denn bitte? <lacht> das habe ich auch gemacht mit ihm. Ah, Aber da kommt der hier. Nee, da, da kommt noch jemand zwischen. Das ist dagegen ich dagegen, wenn du Verstappen. Oh, Raikön! Schau mal, schau mal, Raikön ist weg! <lacht> kriege ich den Punkt noch? <lacht> wenn, dann kriege ich ihn! Ja, du kannst ihn ja nicht kriegen, weil er schon im Ziel ist. Ja, wie willst du ihn dann kriegen, wenn ich vor dir bin? Also Reikün ist noch nicht im. Äh, ja. was, schau mal, was ist mit Högenberg und mir passiert? Ich hab das von außen gesehen. Hülkenberg ist raus. Die kriegst du aber nicht, weil die ihre Runde beendet haben. Du wirst Platz 3! Nein! <lacht> Verstappen! <lacht> Depp. Ich hab das, ich hab das alles in der Außenansicht. Was darf dieser so Dev? Hm, Ja, man sieht, ich bin Red Bull-Fahrer. Red Bull hat mich immer insgeheim schon gekauft. Ich hab nämlich Red Bull auf dem Helm stehen. Genauso wie Force India. Ach ja. Das war ein super Rennen. Mhm. Guck mal, du bist vor mir gelandet. Ja, wow. Ja, Leute, das war das vorletzte Rennen der Saison. Wenn ich mich nicht Ach Gott, das war schon das vorletzte. Och nö. Ja. Das Finale. Ich glaub, wie kann das sein? In den Punkten sind zwei Fahrer ausgeschieden und trotzdem haben die da draußen keine Punkte. <lacht> ja, jede kennt sich damit aus, warum das so ist. Ja. Also. Das, ich war überraschenderweise noch irgendwie in den Punkten, theoretisch. Ich weiß aber nicht, wie das passiert ist, obwohl ich so grottig gefahren bin. Das nennt sich die fahrende Barrikade. Nein, ich glaube es wirklich... Ja, aber zum Beispiel, ich bin ja auch bei den bei den anderen rausgekommen, die eigentlich nicht hinter dir steck, ähm, stecken waren. Ja doch. Wer war, we, bei wem bist du rausgekommen, die nicht hinter mir gesteckt sind? Charles Leclerc? Wer hat ihm den Flügel abgehackt? Ich bin war fünfmal in der Box. Ja. Und hat trotzdem das Rennen nicht beendet. Komm, oh viermal, war viermal in der Box. Er hat das Rennen beendet. Aber schau mal, einer hat eine Meisterleistung hm? geschafft, Louis Hamilton. Louis Hamilton. Aber gar nicht. <lacht> Warte, wo, wo landet meinst? jetzt Ericsson mit diesen ganzen Punkten da? Ui, er hat Gasly und er, ist, er macht Jagd auf Leclerc. Aber weißt du, was an dieser Liste so schön ist? Die Teamkollegen sind alle so nah, nur ein Team nicht. Haas. <lacht> <lacht> schau, wie beißen sie eigentlich fast nebeneinander? Hm. Da, da, da, da. Der Bau 3 können die Führung auf mich weiter bevor er das Rennen nicht mal beendet. Ich schau mal bei der Konstrukteursmeisterschaft, das wird fürs letzte Rennen spannend für uns. Auch Lucky. Ach Rocky, du hast es verkackt. Du hast Peres nach vorne gelassen. Ja, wer ist der Number One-Driver von uns? Der muss hier mal ein paar wegen leistungen ab. Der, ich bin schon gefeuert. Du noch nicht. Oder? Ich habe fast dreimal so viele Punkte wie du geholt in der Saison. Ja, weil ich dir den Weg frei gemacht habe. Eigentlich müsste ich von der Leistung unseres Autos her zwischen 145 und 115 Punkten haben. Eigentlich sogar weniger, weil Peres hat die Punkte halt nicht fair bekommen. Und du, dir fehlen 40, 50 Punkte. Selbst die Legende Alonso wird dich noch kriegen, wahrscheinlich. Nee, wenn er noch die Legende van Dorn. Wobei, das nächste Rennen wird sehr oft Motor gehen, darum ist es eigentlich vergessen für ihn. Egal, Leute, wir sehen uns <lacht> dann im Saisonfinale. Und ja, bis dann ciao. Ciao.